Yo, yo, yo, Bam, w'e back. Ja, Mann. Hallo. Auf jeden Fall ist fit bisschen, bisschen langsamer an habe ich das Gefühl von, von der Sense. Ich krieg no small, Alter. Und Recall ist auch ganz anders aber tappen ist geil im spiel Yo Ich brenne Ich nicht, hab das fast nicht bekommen am Anfang oh, Du kannst halt nicht sprayen Es ist halt null wie ein Ding Es ist null wie ein CSGO Darf nicht sprayen Ich muss tappen, alter Hinterigen Oder? Ja Yo Geklatscht, nice man. Hast du zwei meiner Team jetzt auch connect? Disconnected einfach. No. Ist es ist drei gegen fünf. Wie bin ich denn gerade gestorben? Alter, ich muss jetzt mal Game starten. It's on a warm up game. So, a geiler sound man. It's like an Uzi, man. But I like it. And the Glock Emerald looks insane as well in the game. Counter terrorist technical timeout. Two minutes. Oh, Grimble. yes, you very good skill, man. What's your AVP hype? Hydra, man. <laughs> <laughs> yeah, man. It's nice, right? Lol, well, I think he got baited by F10. <laughs> so, wait, I've never tried jump throw. You do like this, then you release at the same time. Then, did you hear that click? I think then that's the sign when it did the jump throw. Let's see. Come on. It gets only taps. I think Deagle is OP in this game. I have like. I think I died like 50 times in this game already. And I think 30 were from Deagle. That's no cap. Sick, man. Bist du gut? Oh shit. Ach man, Alter. Yo, oder? Warum natet man denn da, alter? Ja. Zieh dir diesen Mollo rein, alter Okay, vielleicht aimt er mich jetzt ab Oder oh, er heidet schon hier Guck, da ist er, alter Ich hab die Bombe. Scheiße. Ich weiß auch nicht. Alka-Sound ist. Ich find's nicht so schlecht. Hauptsache, ich find's halt geil. Also so einfach was Neues das ist halt geil, ne? Aber ja, schon noch knackig, oder? Nee! Mann, Alter, ich schwör, piss jetzt sind sehr OP. Und MP auch. Hey Orange. When you yeah. die, like, you just press E. Orange, man. Hallo. Hallo. Hallo. Hä? Hallo. Hallo. Keine Show. Hallo. Are you a pro player or? Boah, so laut. Was soll das denn? A donation? Ich lese sofort, okay? Ich mache Ace für dich jetzt, okay? Nein, er hat geklaut, Mann, Alter. Oder oh, das ist Scout, ne? Headshot. Kobe! Fuck Kobe, rest in peace. Oh fuck. Double peak. Ja klar. Habt ihr gesehen, wie geil der umgefallen ist? Noch einer. Long da noch. Geht das hier noch? Ja man Ja, yeah, like every gun has sick tracers, look It's like Knife, knife, knife, knife, knife Keine Show Carlson, keine Show GG boys Was a pleasure Irgendwie Geht richtig gut rein. Ey, der hat mich doch eben komplett auseinandergenommen, oder? Else hate the sounds? Nah, Bro, it's sick. It sounds like so fake, it's weird. Which sounds like? Maybe? Bro, you destroyed me last game, Rambulik. You remember? Bro, you was. I don't let you. Perfect. Sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure, sure. t What do you think of the game, Grimbo? I think it's nice, no? What do you think about it? Yeah, it's great, man. Yeah, man, it's really sick. I just wish there's more than just us inside the black Yeah, I think that. It has it's place in the first scene, but you know Yeah man If this is back, Bill is back, man Ich krieg so ein Deagle Ronny right now, it's crazy Bam Hey, I got Do you have Nate? I ich I have gekillt. I think CT clear Ey komm, ich muss schneller kippen. Das ist brüderliche Freundlichkeit. Genau das Wort habe ich gesucht, Mann, Alter. Du bist mein Mann. Dafür gibt es ein Ace jetzt, okay? Jetzt rein. Nee, komm. So headshot sein. Give me Ace, Bro. Unlucky. Das ist ja auch neu, wenn man so ein bisschen angeblendet ist. Oh, some... ja, guck mal, so wie er. Ein bisschen angeblendet. Okay. Okay. Nee, komm. Wie geht bei dem? Oh, der Nomi one tabs Oh, aber gefährlich. So, ich rein Boah, Leck